Was bringt OER? Oh ja. Der erste Schritt ist immer Kostenersparung, das interessiert alle, da denken alle zuerst dran. Stimmt auch absolut, speziell was Materialien angeht, die jetzt für Schulen oder Universitäten erstellt werden, also wo es viele Benutzer gibt, da ist Open auf jeden Fall mit Kostensparen gleichsetzbar. Aber viel interessanter ist eigentlich die Innovation im Lernen und Lehren, die sich in diesem offenen Lernbereich ergibt, wenn man erstmal den ersten Schritt getan hat und das, dafür bräuchte ich aber noch eine Minute, um das zu erklären.